Meine Kiste zerschlagen. Ich gehe muss hier raus. Tschüss. Nein, jetzt bin ich tot. Jetzt Nein, bin ich, ich tot natürlich. Was ah, <lacht> Nein, mein lieber Schwert ja, zu Ach so, ja. Nee, nee, nee, nee. Hab nee. ja, gibt's eigentlich auch hat einen der mehr Leben hat? Ja, yeah. und das ist der Ork, der hasst aber Dorfbewohner zu so Zeug. Ja, hey, war ja hab, da war ja Kohle und ich habe, da war Kohle und ich hab's übersehen. Oh mein Gott, <lacht> das wo kommt ihr? Oh nein, ich muss diesen ich brauche meine Sp Pic Pic Picke wieder. Wo ist meine Picke? Du hast ihn noch nicht. Wo ist da? Irgendwo habe ich es jetzt ja, genau. Was waren die? Anomien, oder? Ne, wahrscheinlich Spinnen oder sowas. Okay, jetzt muss ich hier erstmal raus. Ich habe zwei. So. so, das war unser Minenausflug, mhm. der sehr nett gestartet und geändert hat. Ich sollte hier mal ein bisschen höher machen, so dass ich jetzt auch mit dem Elf wieder rauskomme ein bisschen Kabelstone noch. Bleib mal ein Mini. Hm? Bleib mal ein Mini. Ja, ich weiß, ich es eigentlich ganz witzig, aber irgendwie so, jetzt bin ich schon wieder an der Kohle vorbeigeladen, schon, mein Gott. Oh nein, so viel Kohle. Na doch, ist etwas mehr. Los, body Cola ab. Nein. Oh. <lacht> ich brech die alle nur an. <lacht> nein, nein, nein, nein. Oh, Einfach oh. mal unfähig, oh, zu, zu bauen. Oh yeah. Ich doch immer gern. Das, das noch? Nein, das war nur kaputt. Ja, das denkt man auch oft. Das sieht zu so hoch aus, Dash. <lacht> ich weiß. Das sieht einfach nur komisch aus. Ich dachte schon, fünf runterfliegende Blöcke machen mir Schaden. Oh, das ist halt so klatsch, klatsch. Oh mein Gott, ein... Achso, ja. Die kommen ja gar nicht mehr rein. Ich glaube, sie werden alle sterben. <lacht> Nun, mein Haus. War der, war der wichtigste Schutz, den es gibt. Wahrscheinlich so. Guck mal, weißt du, woher ich TNT habe? Ding, äh, aus so einer TNT Falle wo man mich im Dschungel in die Luft jagen wollte das sind so kaputte Häuser und unter den Tü Türen von der Pressure Plates unter den da drunter, weil immer, ist immer TNT Ach, als da Falle? Ja Weil ich das schon kannte Ah, ich habe nur zwei Bones Vielleicht finden wir ein paar Skelette brauche mehr Bones, dann mach ich mir eine kleine mach ich mir wenigstens eine kleine Skelettrüstung, also eine Bone Rüstung. Genau. Gut. Wo adi? Wo droppen die eigentlich noch mal? Was will ich doch gerade, du willst sie in Ruhe lassen. Ja, hab ich hab ich auch gerade kurz gedacht. Hoffe Wir sind so viel Tomstones, ich bin nicht so oft gestorben. Wobei doch, ich glaube, dann spawnen hier noch weniger Monster. What the fuck ist hier los? Wo war der eine jetzt? Da, genau, rechts. Ja. Ah. Ah. Da war noch einer. So. in der Luft. Ja, sehr logisch. Tomstone. Tom's. Das ist generell alles logisch, wie diese fliegende Sonnenschecke. Das finde ich immer so geil. Schön, da will ich drauf bauen, aber dann fällt alles runter. Das ist so scheiße. Ey. Ja, ja, das bleibt nicht kaputt. Doch, aber nur der Anfang nicht. Yeah, du hast alles kaputt gemacht, ja, Wo seid ihr Skelette? Ja, ah, Creeper. Die habe ich voll nicht gesehen, ey. Ich hasse dich, Kamo Creeper. In your face. Mini Hallo. Hallo. Oh. oh, du bist fast doof. <lacht> ich bin doch so, so. Da. Nein. Doch. Nein. Schlafen gehen. Ich muss erst mein Zeug holen. Na na na na na na na na na na <lacht> Oh, no, Gott! Da oben ist ein Krone! <lacht> Wieso erwischt ihr mich alle noch? Ich bin auch weggerannt! What the fuck? Wenn ich ach Achso! Ich hab mich schon gefühlt, als würde ich sprinten, aber. Gib mir erst mein Schwert oh wieder. Oh mein Gott, wie riesig ist der Krater! Oh. Das ist Alter, das war. Das war ein Skeleton, ne? Ja. Ja, ja! klar, Schwer aber jetzt. mein Schwert liegt da hoch! Ja, oh, du warst Oh nein, du bist nicht am bist du so scheiß Skelett? Du hast gewonnen. Hey, das sind sogar noch mehr Knochen, lol. Nein, das sind deine. Achso, <lacht> ich hab meine Knochen <lacht> verloren. Nein, noch mehr Skelettens. Und mehr Mini-Creeper kommt. Gäbts mir so richtig hart. Aus. Nicht So, ab 18 werden. Och man, ich wollte gerade so richtig, richtig 18-Spruch ablassen. Ja, bleib im Wasser, aber. bleib im Wasser, Mann, im Wasser macht er nichts eigentlich brauche ich brauch nur so zu, drauf zuspringen und ihn dauernd schlagen mit meinem Bonesword dann stirbt er. Dann schafft er es gar nicht bis zur Detonation. Zombie und dann bringt er sich ich doch. Ich brauche Skelette. Wieso spielt so schon Texture Pack? Das weiß ich selber nicht ganz. Ach ja, weil sie dann die anderen Items mhm. ja nicht anzeigt und so. Ja, ja. <lacht> Boah, ich hasse es, wenn Gegner hab hören. Habe ich schon eins geguckt, aber das ist irgendwie Fail. Wieso bringst du das arme Tier um? Weil es Fleisch gibt. Ach so. Das gibt auch Fleisch, komm, her. Ja. Ich habe ja, die ja. schon... In meiner Gegend habe ich die sowieso schon alle ausgerottet, also von dem her. Was für ja hier das da, da sind kaum noch welche von den Viechern nachdem ich sie alle gekillt habe ja, warte mal kannst du die auch ziehen weiß ich nicht. nee ich glaube nicht das ja eigentlich ja schon aber irgendwie Hi Tommy, ich laufe mal wieder zurück. Kaktus! Umarmt. Ich mag Kaktus umarmen. Und? Ah, Danke, Kaktus. Guck mal, ich hab... Ich oh, hab... Ich war ein bisschen freu, so froh. Da hab ich... Ja, meine Erdbeerwoche. Vor <lacht> lauter Freude. Ist einfach passiert. Nur dank dir. Oh, was? Wieso schlägst du mich? Du Arschloch! Oh. Au. die Grabsteine weg. Pack alles weg. Und mach ein Oh warte, ich habe so, so eine geile Idee für für für für für eine so eine Art Mobfalle. Jetzt muss es eigentlich hier, glaube ich, noch dunkel sein. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich hoffe, dass es funktioniert. Das hätte ich eigentlich eher draußen aufbauen sollen. Ey, falsch. Nein, leider nicht. Warte okay. mal, hast du denn überhaupt Platz zum Spawnen genehmigt? Ja, ja, weil ich glaube ich gerade hier in meinem Haus gerade einer verreckt. Ja. Ich glaube, das funktioniert nicht so. Aber wo sind die XP? Ja, Spring <lacht> <3. lacht> Nein, meine Items können dadurch kaputt gehen. da fliegt <lacht> jetzt Wow. Nein, meine Spitzhacke. <lacht> wo ist meine andere Spitzke? Nein, Nein, mein Schwert. Sch Oh. Ich glaube, die Mopfalle funktioniert jetzt, oder nicht? Oder noch? Nein! <lacht> <lacht> Scheiße! <lacht> mein Staff ist da drüben! Okay, warte, das schaffe ich. Du bist sowas von verrückt. Wieso blutig? Wieso? Ja klar, genau da wo ich laufe. So, jetzt. <lacht> Ich bin Skiller. Was willst du? Okay, ich wollte zum Ofen. Ach, das geht ja nicht. Oh. Ja, 1.2.5, ich verfluche dich. Oh, nein, das ist oh, Danke. Scheiße, gerade glatt. Headset verrutscht. Wie nehmen wir denn jetzt schon wieder auf? Ich weiß es gerade gar nicht. Um also, das ist ja, ich würde mal, what the fuck? Scheiße! Es ist noch gar nicht viel passiert und so spät schon. Ich weiß ja, gar nicht. Ja, ähm, ähm, ähm gar nicht los, Ja, ich gehe wieder, geh wieder zurück in die Höhle. Ich gehe wieder zurück in die Höhle. Nein, da verrätst du nur. Ist mir egal. Ich muss meinen Leuten hier zu. äh, meinen zuschauen Und Action verpassen. Ich brauche doch, vielleicht, falls ich Holz brauche. Knochen. Das reicht für Schuhe. Wie? Achso, Ach ja stimmt, man kann auch Rüstung machen. Mhm. Schade, dass man sich nicht eine Steinrüstung machen kann. Ich brauche mehr fucking fucking. ey. Wenn ich wüsste, wie man Fackeln macht ey. Keine Ahnung. Hab nicht mal Eisen für ein Feuerzeug, falls ich das dafür brauche. Jetzt <lacht> haben alles am Arsch vorbei, ey. Warte. Jetzt kann ich ja, jetzt ist ja zwei hoch, jetzt kann ich da ja wieder den guten alten Elf nehmen. Dass die mich Klar nicht. Warte. So. Ach nee. Dass die mich nicht sehen. Wie die sehen dich nicht? Jetzt bin ich getarnt. Als elf? Ja. Wenn ich mich decke ducke. Du wachst, wenn du dich kurz nicht duxst, dann greifen die mich an. Ja, wenn du dich dann wieder ja, oh. Alter, wie episch das hier aussieht, Alter! Das sind ja gleich zwei Spawner. drauf du bist getarnt ja und? So jetzt erstmal gucken was in der Kiste ist. Ich hoffe jetzt natürlich, dass da nichts kommt. Eisen, Wow. Wow. Das war einiges. Okay, ganz vorsichtig. Kohle, Kohle, Kohle. Nein, ich brauche jetzt ein bisschen Eisen erstmal. Da ist Eisen! Okay, so komm, jetzt haben wir endlich mal auch ein bisschen Eisen gefunden. Dann kann ich ja die Aufnahme Wo beenden. Nein, Spaß. Wo hast du denn Diamanten her? <lacht> ähm, aus dem Friedhof. Ah. Oh. Ein Friedhofsdiamant. Du Da hatte ich auch das Diamantschwert her. Du Grabschänder du. Ach, weiß ich da nicht. Ich hasse eigentlich mini ich finde sowieso nicht mehr zurück, wenn ich, wenn ich zu weit laufe. Das passiert mir jedes Mal. Eisen. Oh. Keine Monster. Okay. Dann begeben wir uns. Da ist eine Kiste. Heim, Heim, Heim. Ich will Heim. Wieso denn? Keine Ahnung. Irgendein unerklärlichen Grund. Tät, tät, ja, doch. Frames, hm, ganz wenig. Die brauche ich hier nicht. Leute, was ist denn schon wieder, oh nein, nicht schon wieder, bitte, bitte, Bitte, Lol. die Diamanten müssen nach Hause, jetzt ist es schon wieder so, wenn ich laufe und springe, alter, komm, geht mir am Arsch, okay, okay jetzt geht es gerade wieder, ja, wenn du läufst, nicht mehr, nur wenn du springst, nee, geht gerade wieder, Diamant, du bist nicht mehr alleine, aber du bist alleine in diesem Kasten, <lacht> <lacht> <Lol>. <lacht> Gleichzeitig lachen hier mal eiskalt. Auch oh, also das Brot nehme ich wieder mit runter. Ich wollte eigentlich auch Fleisch mitnehmen. Ich schloss. Ja. Ich schlau es geht. Zack. Um. Wobei, Brot wird mir nicht reichen. Brot reicht nicht. Wir sind Fleischfresser. Ja, genauso wie ins Bohr. Ähm, warte. Ich nehme mir eine, vorsichtshalber, falls ich irgendwas Geiles finde, eine Eisenpicke mit. Oh. Ja, nehmen wir eigentlich auch. Weiß ich nicht. Ich würde sagen, nicht mehr lang. Nein, wie lang nehmen wir jetzt schon auch. Ach so. Ähm, gut zwei Stunden bestimmt schon. Warte mal. So, viel schon. Ja, warte. Ganz kurz. Ganz kurz. Wo? Wir nehmen nehmen das kann nicht sein 21 minuten ist unmöglich <lacht> ach was das ist unmöglich hallo ist es die gerade die aufnahme die drei Krise? fünf minuten fünf minuten vier minuten ach so, das zählt die dinge nicht mit weil das gerade läuft weil es noch alles rendert und so Ja. Ah, ja okay sind das, eben. das kann, kann gar nicht sein können um, okay ich würde mal sagen what the fuck hat eine gerade was grad ha? ich weiß nicht was es ist so. vielleicht sind die oben gesprungen nein, nein. oh ja um, ich mache hier mal ich glaube mal ein kleines äh, ich glaube ich höre mich hier mal auf aufzunehmen irgendwie gerade ich habe gerade ein ganz komisches Gefühl. Ja, ähm, bis mhm. zur nächsten Aufnahmesession. Warte. Ja, auch okay. Mir. Was war das jetzt für eine Fehlermeldung? Oh, es hat mir. Die ja, ja, leck like mich. Ähm, ja, nochmal vielen Dank für 102 Abonnenten. Ihr seid einfach klasse. Ohne, ich hätte, hätte ich echt nie gedacht, wenn du machst die dumme bewegungen neben ja, mir her. Ja, leck like mich. Also. Mhm.